Hallo und willkommen zurück zu The Land of Zelda Wind Waker HD im letzten Mal haben wir mit der Triforce Splitter Suche begonnen. Wir haben auch schon zwei Splitter gesammelt und auch zwei weitere Karten haben wir gesammelt. Es fehlen jetzt noch natürlich noch zwei äh, Triforce Splitter und drei Triforce Splitter durch Karten. Und ähm, ja, wir werden jetzt einen Splitter machen, der. Ich glaube, ja, es, ist, es wird eigentlich schon der längste sein mit den 50 Ebenen. Äh, mit den. Nicht mit den 50 Ebenen, mit den 25 Ebenen. Ich vergesse das immer, weil es sind ja 50 Ebenen in Präludien, aber man muss nur die ersten 25 machen für den Splitter. Und die letzten 25 sind einfach für. Ähm, im, Origi im Original für ein Herzteil und im äh, Remake für die. Ähm, wie heißt die Maske? Ich weiß es gar nicht. Für den Heldentalismann, den ich mal aussetzen kann, weil, warum nicht? Keine Ahnung, der ausgeschaltet war. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch kein weiter Weg. Wir sind ganz schnell da. Also ich denke, ja, vielleicht jeden Paar. Also den Paar auf jeden Fall noch werde ich damit füllen und den, den nächsten wahrscheinlich auch noch also zumindest wird der nächste Part sich noch drum handeln aber es kann so sein, dass ich im nächsten Part auch schon fertig bin mit dem ganzen ähm Twyphor Splitter Kran aber nicht unbedingt man muss mal schauen wie es sich so entwickelt so und hier irgendwo müsste jetzt die Insel sein da hinten ist sie glaube ich und zwar ähm das Niemandsland, beziehungsweise jetzt wo ich ja, jetzt wo ich mir das Anwesen gehört, heißt es ja jetzt Rockys Land. Das ändert sich dann halt zum Namen des äh, Helden, den man natürlich auswählt. Und ich habe mich halt Rocky genannt. Und deshalb halt Rockys ähm, Insel. Oder Rockies Land eher gesagt. So, und hier war ich ja schon mal. Hier war ich auch schon mal wegen den Crocs. Hier ist auch der Baum schon gewachsen. Wo ist denn der Croc? Ach da, hey. Yay, der Baum ist gewachsen. Nice. Jo. Und hier war ich ja schon mal im Anwesen. Aber ich wusste nicht, was ich machen soll. Und hier müsste aber auf jeden Fall der Twyfors Splitter zu finden sein. So, diese sprechende Tür, mit der wir ja geredet haben. So, und hier irgendwo muss ich einen Weg finden. Ich habe schon versucht mit den Vasen. Man kann doch nicht viel machen. Ja, das kann man ja auch machen mit dem mit den ganzen... Ähm, hier mit den Rätseln. Da sind... Wie viele sind das? Das sind... Nee, nee, ich will das nicht machen. Nein. Lass das. Ist es. Ja. Ich möchte nicht mal. Also auf jeden Fall kann man hier so ganz viele Bilder machen. Es gibt euch ein bisschen Geld, aber. Äh, es bringt euch nichts. Na, der Typ hier wieder. Warte. Oh. Kann ich. aber ich kann auch keine Items hier benutzen. Oder. Ist das jetzt nur für das Item möglich? Design. Äh, man darf nur nur den Greifhaken nutzen hier. Geht's dann hier weiter, oder? Oh, da das ist sogar noch das habe ich gar nicht gesehen. Aber ja, man muss in den Kamin, aber man muss das Feuer löschen. Mit, indem man den Greifhaken zieht. Okay, von mir aus. Ja, äh. Ja, hier irgendwo müsste nämlich jetzt das Ding sein. Und das Problem ist, dass hier ist ein riesen Labyrinth. Und das ist scheiße. Okay, ich kann aber auch nur hier lang. Hm. Ja. Äh. Ja geil, ich weiß auch nicht, wo ich rein muss. Ähm. Also ich muss, ich, ich muss das Schwert erst wegstecken. Dann geht das. So. Hm. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin oder vielleicht falsch bin. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal rechts lang. Gehe ich nochmal. mal? Vielleicht hm. geradeaus? Ich, ich habe keine Ahnung. Okay, geht's noch rechts lang und hier? Jetzt eine Treppe hoch, wo ich noch nicht war. Okay. Und ach, hier brauche ich den ähm, Hammer. Nein, da sind sogar Gegner. Hm. So, wo geht es hier lang? Oh, hier geht es raus. Ah, das ist also eine Abkürzung. Ja, jetzt möchte ich aber wissen wo es die anderen Wege hätte lang gehen können. Also ich glaube, hier gibt es auch nicht viel mehr. Aber schön, dass das dann doch sogar noch gar nicht mal so kompliziert scheint. Ich habe nämlich gehört, dass das ein riesen Labyrinth sein soll. Weil das mich raten, das ist nicht einfach immer überfallen mit den Mäusen oder sowas. Ähm. Geld. Aber raus kommt man hier nicht. Okay, da kommen schon. So links, da war ich ja noch nicht. Ah, und wenn ich jetzt rechts gegangen wäre, wäre ich wieder zum Raum gekommen. So wo komme ich lang, wenn ich links gehe? Rechts und wieder wahrscheinlich so ein Raum, oder? Ja, ganz viel Geld. Ich brauche das Geld zwar nicht, aber okay. So, wir haben fast 5000 Rubine. Ich glaube, man kann nur 5000 fassen. Oder waren es wirklich 9999? Ich glaube, es war 5000 limitiert. Ich weiß es nicht. So, wo geht's hier lang? Geht's hier auch zu dem Raum? Hier ist ein anderer Raum, oder? Oder ist das ein... Lol, hä? ETF ETF BTF. Okay. Interessant. Das ist aber sehr interessant. So. Au! Komm her, dummes Vieh. So, hier gibt's es nochmal zwei Wege. Ja, komm, gehe ich hier lang. Hm, ich glaube, das ist auch wieder dasselbe Spiel, also es scheint gar nicht so kompliziert zu sein. Hier geht es nur rechts lang. Wieder nur einen Weg. Und wieder eine Treppe, äh, eine Treppe hoch, eine Leiter hoch. Wo bin ich jetzt? Dann So, wohin führt mich das? Hm. Au, Vieh. Ähm, Ja, ich habe ein bisschen Geld verloren und jetzt bin ich wahrscheinlich ja wieder hier. Okay, es ist, es scheint gar nicht so kompliziert zu sein und da kommt man nur durch den Schalter raus. Das heißt, ja, ich will aber eigentlich schon den anderen Weg ab. Laufen oder mache ich? ich? Ich kann ja hier schnell wieder hinkommen. Wobei. Ich glaube, es ist schneller, wenn ich einfach hier lang gehe. Ich glaube es ist schneller, wenn ich einfach hier lang gehe. Tut mir leid, dass ich das jetzt alles untersuchen will. Aber an sich ich weiß ja jetzt auch, wie ich schnell da wieder hinkommen ne? falls ich dann irgendwie wieder am Anfang bin. ich glaube, das war nämlich das der richtige Weg, den ich ausgesucht habe. Also, ich weiß nicht, ob er mal. Vielleicht kann es ja so sein. Was erwartet mich denn hier? Vielleicht ist es ja auch einfach nur Geld. Ich weiß es nicht. Ich werde es ja noch sehen. So. Oh, hier ist eine Struhe. Aber hier ist niemals das Splitter drin, oder? Orange Rubin. Ja, und man kann nur 5000 Rubine... Tragen. und damit haben wir das maximum erreicht und ja da war einfach nur ein bisschen geld also war ich doch den wirklich richtigen weg entlang gegangen das scheint bisher gar nicht mal so ein labyrinth zu sein wie, wie, wie ich es gelesen habe und das ist eigentlich ganz nice weil so kann man sich nicht so schnell verlieren ich hätte jetzt keinen bock nachher noch, noch so eine halbe stunde oder so hier in dem labyrinth herum zu geistern das wäre ein bisschen blöd aber nee, es scheint doch eine Struktur zu haben. Und nicht wirklich kompliziert zu sein. So. Ähm. Dann muss ich hier. Oh. Dann muss ich hier wohl lang. Oh, Mumien. Bam. Nimm das, bevor du mich einfach mal. Oh. Oh, das ist ein Loch. Ja, aber es musste ja auch hier irgendwie weitergehen. Es gab keine andere Möglichkeit. Es musste hier weitergehen, bei alle anderen Wege ähm, nichts war. Und eine Sackgasse war mit ein bisschen Geld und so. Dumm. So. Und da ist der nächste Raum. Mit einer Leiter. Und führt mich das jetzt? Oh, wir sind da. Ja, das Ding ist einfach. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Das Ding ist absolut simpel aufgebaut. Mit 1, 2, 3 Wegen, was eigentlich schon so okay ist. Wenn ich mich erinnere, wie das damals bei der am Anfang des Let's Plays war in so Folge 5 oder 6, ähm, wo wir die Fotobox Deluxe holen wollten. Da war ja ein totales Labyrinth, um da hinzukommen, aber das hier, das war überhaupt kein Labyrinth. Das war okay, das war immer ein, zwei Wege, das war okay. Ja, und damit haben wir den Splitter. Ich dachte jetzt wirklich, dass das vielleicht einen ganzen Part irgendwie füllt, aber nee, das war gar nichts eigentlich. Das war alles total simpel. So, und hier müsste es rausgehen. Ja, nee, es ist total simpel. Aber warum gibt es so einen Keller unter dem Anwesen? Das ist ein bisschen creepy. Ist dir das nie aufgefallen, dass da oben so ein Ding ist zum ranhängen und dass da irgendwie ein Loch in der Feuer im, im, im, in, in der Feuerstelle im Kamin ist? Ja, hier ist irgendwie komisch die Madame Marie, dass dir das nicht aufgefallen ist. Ich weiß ja nicht. So, ähm, den später haben wir. Jetzt können wir auf zur, ähm, Zur nächsten Karte. Wenn ich die Karte habe, dann werde ich mich jetzt ganz schnell zur Tingles Insel gehen. Weil ich dann schon mal da bin. Weil ich sehe ja gerade... dass ähm, Das, äh ja, ist das und ähm, ja, ich kann auch die Lichtbilder hier löschen, weil Ich habe die alle schon probiert abzugeben, hat nicht geklappt ähm, Ja, ist leider so, kann man nichts viel dran ändern So, ich streife mir meine schönen Karten raus die ich noch Sachen raus, die, die ich noch brauche ist ja nicht mehr wirklich was ja ist ja nur noch das vom Geisterschiff was im Prinzip auch nicht wirklich schwer ist es sollte echt nicht so viel Zeit kosten ich habe zwar jetzt schon 10 Minuten hinter mir aber es ging eigentlich muss man ehrlich sagen so hierbei kam ich noch nicht weiter weil ich brauche hier glaube ich eine puttbruch von dem her ja sollte nicht allzu sehr ein problem sein so greifhaken so und einfach hochklettern so Oh, ähm... Ja komm, gib mal dein schleim her. Ähm, oh, okay. Ähm... Ich brauche keine mehr. Naja. So. Ähm... Ich muss nämlich die Schalter aktivieren, wobei... Ich besiege, glaube ich, erstmal die, die... Die ganzen Gegner... Mindestens ein paar kommen schon oh, gute Trefferquote. Das könnte auch ganz nein, hat nicht gereicht. Ja, hat auch gereicht. So der da oben, der ist noch der, können noch ein Problem darstellen. Ah, schade. Ich probiere es trotzdem mal. Ich habe nämlich viele Puttbruchfrüchte mit. Von dem her sollte das kein Problem sein. Wenn das jetzt nicht auf Anhieb klappt. Auf jeden Fall muss ich alle ähm, Schalter aktivieren. Äh, wie aktiviere ich die? Achso. War nur nicht richtig getroffen gerade beim ersten Mal. Hm. Ich weiß auch nicht, ob die so zeitlich begrenzt sind. Könnte natürlich sein. So. Ich hoffe mal, dass es nicht schlimm war, dass ich mich alle besiegt habe, aber es war nicht so gut möglich. Hilfe. Komm schon, flieg. Ja. So. Hä? Hast du das nicht? Ich habe irgendeins vergessen anscheinend. Ich weg mit euch. Hab, ich habe irgend, irgendwo anscheinend ein Ding vergessen. Okay. Dann nochmal. Wo habe ich denn Oder? Oh, da. Die Dinger bleiben zum Glück einmal aktiviert, das ist auch ganz angenehm und sind nicht zeitlich. Okay, nochmal Anlauf nehmen. So, jetzt öffnet es sich, super. Ähm, Ja, mal beenden und nicht runterfallen Link. So, und hier in dem Loch müsste es jetzt irgendwie das Nächste. Karte geben. Ja. Ist sogar noch nicht mal irgendwie was machen hier. Einfach nur noch das Lied spielen. Das Lied des Windes. Oh yeah, die Musik. So. Das ging eigentlich ganz gut. Das hätte ich alles schon vorher holen können, eigentlich, wenn ich das gewusst hätte. Aber. Ja, okay, es ist ein Blind Run. Da, da kann man das leider nicht verhindern, dass man das Spiel halt nicht so gut kennt und nicht alles verbinden kann, sondern eher immer so es macht, wie ich es mache, dass man einfach jetzt ein paar Parts einfach die Splitter alle sammelt und dann zum Beispiel die Herzteile und so, das habe ich ja so gemacht. Ich habe zum Beispiel erstmal alle Schatzkarten gesammelt und dann habe ich auch erst alle Schatzkarten geborgen, weil ich das einfach dann eine bessere Übersicht hatte über alles. Das kann man ja denke ich hoffentlich verstehen. So, und ich glaube, wir können jetzt noch kurz zur Tingles Insel. Wo ist es? Tingles Insel ist da. Ich glaube, da gibt es sogar einen um, Teleporter genau hin zur Insel, oder? Ja, perfekt. Dann werde ich dann nämlich jetzt noch die Karten entschlüsseln lassen und... Ich kann die jetzt eigentlich noch recht schnell bergen von mir aus. Das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Hm. So. Und ja, wir haben auch alle äh, goldenen Tingelstatuen. Ich habe ja im vorletzten Part noch ähm, gemerkt, dass mir eine Tingelstatue fehlt. Und dann habe ich die letzte in Drakonia, im drakonia tempel noch geholt. Ja. Und wenn ich schon hier bin... Dann mache ich natürlich auch Fotos von Swingle. Das ist Swingle. Äh, Fee! Du hast geschafft. Du hast alle tingle gefunden. Und deine Hilfe hätte ich nie mein Zuhause wieder gesehen. Eins ist so klar, wie rein Meerwasser? Einen schöneren Ort als diesen gibt es nicht. Wenn du ein Lichtbild mit der Fotobox schießt, hast du die Aussicht hier immer bei dir. Ja. Ähm, Im Wind Waker... In, im Remake hier, müsst ihr Swingle fotografieren, um ähm, den Roten Leuenkönig mit Link zu bekommen. Der Rote Leuenkönig mit Link wird freigeschaltet, wenn ihr alle Figuren ähm, in der Galerie habt. Alle! Beim, äh, beim Original jedoch war das nicht so Fall, der Fall. Da musste man äh, konnte man Swingle nur haben, wenn man den ähm, Tingle Receiver hatte mit dem Game Boy Advance. Und darum war der nicht zwingend notwendig für den Roten Leuenkönig. So. Dann mache ich von dir mal ein Foto. So. Ähm. Hallo? Wer bist du? Du bist... Das ist schwer. Ich vertraue dir erstmal was an. Die haben mir wirklich halt noch einen Bruder. Es wäre herrlich, wenn der das hier anstelle. Meiner drehen könnte. Ja, er meint Swingle, den wir natürlich gerade fotografiert haben schon. Na? Oh, die Position ist scheiße. Ja. Hä, Fee? Ich hab dich vermisst. Was wollen wir spielen? Was wollen wir spielen? Hä? Du willst gar nicht spielen. Oh, dieser alte, nostalgische Duft. Sag los, du hast eine Karte gefunden. famos famos, zack her, Du kannst die Karte nicht lesen? Soll ich sie für dich entschlüsseln? Mach 389 Rubine. Ja, und dafür brauchen wir das Geld für jede einzelne. Tingel, tingel, Meer und Sand. Liest die Karte in meiner Hand? Alter. Du hast die Karte entschlüsselt. Juhu. Soll ich noch einen entschlüsseln? Ja, gerne. Oh yeah. Alter. Du bist verrückt, Hingel. Aber danke für deine Hilfe. Vielen Dank für deine Hilfe. Juhu. Noch eine. Verrückter Typ. Oh yeah! Alter! Das Ding ist so ein verrückter Charakter. So, das waren alle. Herr Fee, dich an und finde den Schatz. Wähle im Seekartenbildschirm die Schatzkarte und öffne sie. Der Ort, an dem der Schatz liegt, fängt an zu leuchten. Phase dich. dicht, du kannst an ihn heran und finde den Schatz. Ja. Bis dann, Hefei. Ich hoffe, du be so besuchst unseren Tingelturm bald wieder. Er dreht sich durch den Einsatz von ganz toller Magie. Ja. So, den fotografieren wir natürlich noch. Und äh, ich glaube, dir, dir, du fehlst noch, oder? So. Ich mach mal ganz kurz, schau mal ganz kurz rein. Okay. Euch habe ich alle. Ja, und die muss man fotografieren, die sind auch nochmal wichtig, die kommen dann zur Abteilung mehr in, in um, der Galerie. Und jetzt schaue ich mal ganz kurz die Karten an. Also, es waren noch nicht die letzten Sachen, die wir geborgen haben, aber ich habe die Schatzkarten jetzt einfach mal als Schatzkarten gezählt. So, die ist bei, die müsste bei ich -Kuss sein. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Okay. Ähm. Warte mal ganz kurz. Ich habe die auch, glaube ich, ja, ich habe mir die aufgeschrieben, wo man die findet. Ähm. So. Sollte nämlich jetzt kein Problem sein. Ich werde jetzt zumindest eine, welche mit euch noch bergen. Denke ich mal. Eine kann man nämlich bei, äh, ich finden, da gibt es nämlich eine der Karten, mhm. so, ich müsste irgendwo in der Nähe der Insel sein, ich glaube es leuchtet auch wieder auf mit dem Lichtstrahl in, die, in der Luft, wo oh, genau ist halt die Frage, ich sehe zumindest noch kein Licht, da, da, da ist es, dann, dann. So. dann bergen wir es mal Den nächsten triforce Splitter Und den ersten durch eine Karte Also ja im Original Gab es halt immer an den Fundstellen der Triforce Splitter ähm, Immer eine Force Karte Und das heißt man musste 8 Karten bei Tingle ent Entschlüsseln lassen und, und ja das hat dann 3000 Rubine Gekostet und das ist halt echt nicht wenig so, ihr seht es auch, die Karte habe ich geborgen. Und ja, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part mache ich dann hier weiter. Wir holen uns dann die letzten drei Trifor Splitter, würde ich sagen. Also ich denke nicht, dass es mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich sage, bis dann euer Rocky.